Ja, grüß euch, da ist wieder der Franz von Schilcherland Alpaka und heute geht es um die Frage, was fressen Alpakas? Alpakas sind Wiederkäuer und Alpakas brauchen zu einer ausgewogenen Ernährung eigentlich nur saftig grünes Gras und gutes trockenes Heu. Wichtig beim Heu ist allerdings, dass das Heu Struktur hat, dass das Heu zum Teil fein ist und dass das Heu einen großen Anteil an Blättern und an Blüten hat. So ein Heu lieben die Alpakas und von diesem Heu werden sie sehr rasch satt und werden sie gut ernährt. Wichtig ist es zum Beispiel bei laktierenden Stuten, die eben für die Milcherzeugung ein gutes Heu brauchen. So ein gutes Heu ist nicht leicht zu machen. Es sollte nicht ausgewachsen sein, wenn man es mäht, sondern es sollte eine Länge von ungefähr 20-25 cm aufweisen. Das wäre der beste Schnitt für das Heu für die Albakas. Weiters Nachdem wir zu wenig Nährstoffe in unseren Böden haben oder unsere Böden schon sehr ausgelaugt sind, brauchen die Alpakas auch noch Minerallecksteine zur freien Verfügung bzw. Salzlecksteine zur freien Verfügung. Wir am Hofe Schilcherland Alpaka füttern unseren Tieren die sogenannte Ursonne. Die Ursonne ist ein Pulver, in diesem Pulver ist praktisch alles drinnen, was ein Alpaka an Spurenelementen und an Nährstoffen braucht. Also alles, was wir zu wenig vielleicht in unseren Böden drinnen haben, finden wir in der Ursonne. Das saftig grüne Gras und das Heu, das Sie immer zur Verfügung haben müssen, ist die beste Grundlage für die Ernährung unserer Tiere. Alpakas brauchen praktisch nichts mehr dazu, als wie saftig grüne Wiesen und wunderschönes, blattreiches Heu. Wenn ihr weitere Fragen habt zur Ernährung für Alpakas, dann kontaktiert uns einfach bei uns direkt am Hof oder über unsere Homepage www.schilcherland-alpaka.at